Karimba.info, die kostenlose und neutrale Such- und Vergleichsplattform für alle Elektroautomodelle. Kurz erklärt in zwei Minuten. Träumen Sie auch von einem neuen Elektroauto? Haben Sie bei den vielen Marken und Modellen die Übersicht verloren und wissen gar nicht, welche Automodelle zu Ihnen passen? Dann geht es Ihnen wie Anna, Peter, Sandra und Joe. Das ist Anna. Sie sucht ein Auto, um tagtäglich mit Ihren Kindern mobil zu sein. In die Ferien kommt natürlich auch ihr Partner mit. Zudem braucht es viel Platz für Gepäck. Dies auch für Langstrecken. Peter ist Kaminfegermeister. Für das viele Werkzeug, die Maschinen und die Leiter sucht er ein Nutzfahrzeug mit viel Platz. Es soll in der Stadt gut in Parklücken passen und nicht zu teuer sein. Sandra pendelt mit dem Auto zur Arbeit und von Termin zu Termin. Sie sucht ein sicheres und umweltfreundliches Auto mit hoher Alltagstauglichkeit. Joe ist ein Macho. Er sucht ein sportliches Auto zum Angeben und glaubt, dass er damit das weibliche Geschlecht beeindrucken kann. Auf karimba.info können Anna, Peter, Sandra, Joe und natürlich auch Sie ganz einfach nach Ihrem Traumauto suchen. Starten Sie dazu den Autoberater. Wählen Sie aus, für welchen Zweck Sie das Auto benötigen. Definieren Sie, wie viel Platz Sie benötigen und über welche Strecke. Wie wichtig Ihnen die Umwelt ist und die Sicherheit und geben Sie an, welche Funktionen Sie benötigen. Anschließend zeigt Karimba, welche Automodelle am besten zu Ihnen passen. Wollen Sie über ein Automodell mehr wissen, dann klicken Sie drauf. Zu jedem Auto finden Sie eine Vielzahl an Infos, wie Bilder, Videos, ähnliche Autos anderer Marken, einzigartige Bewertungen, verfügbare Assistenzsysteme Garantien und vieles mehr. Wenn Sie wissen wollen, wo es das Auto zu besichtigen gibt oder wenn Sie mehr Infos wünschen, dann klicken Sie auf Probefahrt buchen und mehr. Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Senden. karimba.info Elektroautos suchen und vergleichen. Unabhängig und neutral. Zudem kostenlos. Probieren Sie es jetzt aus auf karimba.info